Für mich bedeutet Einmischen, erwünscht heute von Heinrich Böll, dass man sich politisch engagieren soll, dass man sich um die Demokratie kümmern soll. Die Demokratie ist die großartigste Staatsform, die man sich vorstellen kann. Wir in der Bundesrepublik Deutschland sind eins der wenigen Länder auf diesem Planeten mit einer ziemlich gut funktionierenden Demokratie. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Das bedeutet auch nicht, dass es automatisch immer als so bleibt. Deswegen bedeutet Einmischen, sich engagieren für unsere Demokratie. Man muss das nicht machen. Wir sind eine sehr, sehr freiheitliche Demokratie, wo man das nicht machen muss. Aber wenn man will, dass sich die Dinge zum Positiven verändern und die positiven Dinge bleiben, dann möge man sich einmischen, denn es lohnt sich, es kann sogar Spaß machen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn sich die Leute bei den Grünen engagieren würden.